Gemeindeordnung gehandelt und hast es dann noch dazu benutzt, das nicht ins Protokoll anzunehmen. Und deswegen habe ich im Vorstand und gebeten, diesen Missstand zu beheben. Ich habe kein neues Protokoll zugesandt bekommen, deswegen ist das nicht passiert. Deswegen steht das Ganze noch einmal zusammengefasst in zwei Seiten, die ich heute bitte zu protokollieren und einzeln abzustimmen, drinnen. Das ist letztes Mal sehr wohl. Die Nein, du hast gesamt, gesamt abgestimmt, die Tagesordnung in der vorliegenden Form zu behandeln. Und laut Gemeindeordnung musst du über jeden Einwand einzeln mhm. abstimmen. Und jede Abstimmung ist im Gemeinderatsprotokoll festzuhalten. Das ist deswegen nicht passiert. Das, gut. das was steht im Protokoll, äh, da gibt es auch eine Stellungnahme von Dr. Wörmann für der Aussichtsbehörde, wo wir angefragt haben, äh, wie das Handzuhaben zu haben ist was die Einwendungen anbelangt, und wie nach vielen vom letzten Schatz, eine wörtliche, wortwörtliche Wiedergabe des Sitzungsverlaufes, insbesondere daher auch der Einwendungen, ist zu jedenfalls nicht vorgesehen. Ja, das ich noch einmal, das ist das Ganze noch, noch einmal, noch einmal. Nein, es muss darüber abgestimmt werden. Es muss darüber abgestimmt werden. Und jede Abstimmung muss festgehalten werden. Ja. Ich habe die Paragraph 60 extra rauskopiert und heute hereingeschickt. Input ja, transcript voll nur drinnen gestanden, ob ausgelegt wird, von der Aufsichtsbehörde müsste man anfragen. Es, setzen, eine Schatz, Schatz, es Karte geht Karte. Da einfach um eine faire Berichterstattung und es war drinnen, ich weiß nicht, wie viele Powerpoints über die Kommunalsteuer, es waren drinnen nach Anzeigen, wo mein Name genannt wird, mit dem Versuch mich zu diskreditieren und was nicht drinnen war, ist natürlich bei der Unterwertung. Der Bürgermeister Eichbach verweist auf die vorliegenden Einwände bzw. Ergänzungswünsche von Gemeinderat Diplomischen zum Protokoll vom 10.3., vom Gemeinderat Sorge zum Protokoll vom 16.12. und vom 2. Vizebürgermeister Helmreich zu den Protokollen 10.12. 16.12. Sämtliche schriftlichen Einwände werden mittels Beamer an die Bildwand projiziert. Jetzt. Alle anderen Dinge, die ihr hinaus aufprojiziert habt, stehen uns am zu die sind im Protokoll drin. Oder die sich selbst beweihräuchern, wie die, wie, die, wie die tollen Finanzen, wenn sie da ein da dargestellt werden. Was nicht hineinkommt, ist das, was von uns auf die Bildwand projiziert worden ist. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass über, über Begehren des Antragstellers eine kurze Begründung seines Antrags in die Verhandlungsschrift aufzunehmen ist. wenn es ein Mitglied des Gemeinnützungsgerates unmittelbar nach der Abstimmung verlangt, ist seine von der Abstimmung zum Gegenstand geäußerte abweichende Meinung, in der Behandlungsschrift aufzunehmen, den kurzen Text seiner Meinung hat das Gemeinderatsmitglied in der Sitzung zu formulieren. Ansonsten besteht keine Notwendigkeit, etwas nachträglich in das Protokoll aufzunehmen. So der Bürgermeister. Der Bürgermeister steht darauf in den Antrag, das Protokoll vom 10.12. ohne die beantragten Änderungen bzw. Ergänzungen zu beschließen. Das heißt, es hat Einwendungen gegeben für die nicht beschlossenen Protokolle vom 10.12. und vom 16.12. Wir haben in der letzten Sitzung nur das Protokoll vom 10.12. beschlossen, unterschrieben worden. Unterschrieben worden ist von euch auch das Protokoll vom 16. und vom 10.12. Das heißt, ihr habt das letzte Mal etwas unterschrieben, was wir gar nicht beschlossen haben in der vorliegenden Form. Und noch dazu sind Deiner. die vor, nicht meiner Meinung nach, das ist ganz eindeutig. Und noch dazu sieht die Paragraph Absatz 16.6 die Gemeindeordnung vor: Den Mitgliedern des Gemeinderates, die an der Sitzung teilgenommen haben, steht es frei, gegen den Inhalt der Verhandlungsschrift spätestens in der nächsten Sitzung schriftlich Einwände zu erheben. Worüber in derselben Sitzung zu beschließen ist, werden keine Einwände erhoben, gilt die Verhandlungsschrift als genehmigt, werden er ist über diese in derselben Sitzung eine Abstimmung, eine Abstimmung durchzuführen, und um nach Erledigung aller Einwendungen die Verhandlungsschrift mittels Beschluss als Ganzes zu genehmigen. hat ja, keine Einwände erhoben, gibt die Verhandlungsschrift das genehmigt. Das heißt, über jede Einwendung wäre einzeln abzustimmen gewesen, das haben wir nicht gemacht. Deswegen gibt es heute die Einwendung, dass das nicht passiert ist, und über jede einzelne bitte ich nun, gemeindekonform, gemeindeordnungskonform abzustimmen. Was nicht passiert ist. Wo steht jede Einzelne? In der Gemeinde, in der Gemeinde oder in 60. Ja dort oh, wo steht jede ah, Einzelne? Steht, noch einmal. Werden Einwendungen erhoben, ist über diese in derselben Sitzung eine Abstimmung durchzuführen. Nach Erwägung. Werden Einwendungen erhoben. Werden Einwendungen erhoben, ist über diese in derselben Sitzung eine Abstimmung durchzuführen. Und nach Erledigung, nach Erledigung aller Einwendungen ist die Verhandlungsschrift mittels Beschluss als Ganzes zu genehmigen. Wir haben über die Einwendungen nicht abgestimmt, sondern nur über die Verhandlungsschrift als Ganzes. Das ist deine Meinung, das, das ist meine Meinung, dass das korrekt gemacht wurde. Wenn das aus deiner Sicht ja. so ist, dann okay. muss man die, die Ortebehörde fragen, äh, wie Sie das sehen. Dann. Da kann man sich nachher noch einmal Gut, dann kommen wir aber zu den neuen Eingangungen, über die wir heute ausgestimmt ja, ja. Da werden wir aber heute einzeln ausgestimmt, da obwohl du auf deinem äh, Schreiben ja das Schreiben von Sorge dabei hast, sondern das jetzt zweimal abstimmen oder nur einmal. Ich habe alles nochmal zusammengefasst, weil wir nicht sicher waren, ob wir eine Sorge das aufsteht. Ich würde zweimal aufstehen, bitte. Nein, wie du möchtest. Ja. Ich sage mal, ich sehe so, auf den Bus eingebraucht hast auf den Sorge sein, brauchen nur einmal abstimmen. Gut, äh, ja, ich glaube, ihr habt es jetzt alle zur Kenntnis bekommen, also, was da oben steht an Einwendungen zum Protokoll. Und wenn sie damit einverstanden sind... Nein, nein, nein, nein, nein, das, das sind die ja so. Punkte, bitte. Du musst über jede Einwendung, das ist ja nicht eine Einwendung. Das, das ist nicht ein ein kann, du hast die Daten hier raus, das gehört aber nicht über alles, oder? Nein, du das hast das ist vom, das ist vom Sorge extra, oder von mir? Es war von Herrn Diplomenschiller Breit-Ecker, vom Herrn Breit Herr Sorge und von mir mehrere Einwendungen. Also diese Einwendungen müssen wir alle einzeln abstimmen. Weil die waren ja alle von verschiedenen Protokollen sogar. Du schmierst da jetzt. Ja, da wird zum Protokoll vom 24. September. Protokoll vom 24.3. Stelle ich den Antrag, in der vorliegenden Form, ohne die vom 2. Vize-Gegner aus der Helmreich. Ja, aber vom Gemeinde- und Freie-Deckungs-User. Ja, ja, ja. Du fühlst mir Sorge, wenn das extra geschichtet wird. Ja, du fühlst mir extra abstimmen. Beantragten Ergänzungen zu beschließen. Also, ohne die vom 2. vize aus der Helmreich eingemeldeten Einrichtungen. Da beschließt nicht das Tagesordnungsverfahren, das, das Protokoll im Ganzen. Du musst jetzt richtigerweise so formulieren, dass du sagst, Nein, ich zuerst, stelle, muss ich mal, zuerst muss wir über, über die Einwände... Genau. Die Einwände den Antrag stellen, der Woche ist ja, und über den, über den... Äh, musst du musst dir die Einwände stimmen zu beschließen, dann die muss die dann sagen, die Einwände zu beschließen, oder, ja, oder muss man dagegen stimmen, Ja, also die Einwände also beschließen. Du kannst nicht ja. ohne beschließen, dann beschließe ich das Ganze. Ja. Wir wüssten dann den zweiten Antrag zum Beschluss des Ganzen, der ganzen Tagesordnung fast, ja. und wenn es jetzt schon so formulierst. <lacht> Das kann jetzt so oft genauso, ist in Ordnung, so wie sie das ist? Ja, in Ordnung. Ich stelle auf jeden Fall den Antrag das Protokoll vom 24.3.2014 in der vorliegenden Form, ohne die Einwendungen vom zweiten Kitzelbruch aus der Helmreich äh, zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte um mal Zeichen der Zustimmung. An den wieder Gut. Des Weiteren gibt es von Herrn Sorge Herbe. Ich habe auch Einwendungen, die haben wir auch gesehen davor. Haben Sie alle gesehen? Ich habe der hat sich im e mail ausgeschickt, nachdem er das gesehen hat. Nein, ich habe es nicht gesehen, aber es ist so klar, kann man das vorlesen. Du musst das gerne schon vorkommen. Ah, ich habe das gerne gesehen. Ist das so klar? Ich lese es davor. Sehr geehrte Herren der Amtsleitung, hinsichtlich des Protokolles der letzten Gemeinderatssitzung darf ich betreffend des nicht öffentlichen Teiles und den Eintrag meiner Wortmeldung Warnungen ersuchen, welche auf dem Tonband mit sicherlich gut hörbar sind. Hierbei ist es um meine mehrmalige Warnung gegangen, dass eine eventuelle Zustimmung zum Antrag, dass die Rechtsanwaltskosten des Amtsmissbrauchsverbandes von Bürgermeister Eichbau in der Höhe von 9139,32 Euro Bürgermeister heldreich selbst bezahlen müsse und ihm dies durch diesen Beschluss vorgegeben, schrieben werde etc., ein Amtsmissbrauch seitens der zustimmenden Gemeinderäte darstellen könnte. Herzlichen Dank und aufrichtige Grüße, Herr Wigsorger. Ich hoffe, das ist jetzt mitprotokolliert worden. Aber ich protokolliert aber man da das ist, nicht es ist allem halt zur Kenntnis gelangt und ich sage, wenn der Christian denkt, der von deiner Fraktion ist, bitte, eine Kenntnis darüber hat, was du machst, dann frage ich mich, was ihr... Hat ja. habe das über von Herrn Sorger vorgelesen, das ja. war nicht meins. Das war leider ja. irgendetwas von Herrn Zorger. Aber du wirst ja informiert darüber, ja. weil wir wissen so noch dann abstimmen, wenn du mit deinen Leuten nicht sprichst. Ich wir es geht ja gar nichts aber schon Wir sind jetzt noch nicht so weit. Das es oh ist beschlossen das zu außer. Ohne die also, das, das ist ja mal das. Wir machen jetzt einen separat, aber dann kann noch keine Schwierigkeiten Ich stelle den dass das Protokoll vom 24. Februar 2014 in der vorliegenden Form ohne Dien, die von Herrn Herwig vorgetragen vorgetragenen Ergänzungen so beschließen. Sie damit einverstanden? sind, dann bitte mal zwei Kosten Kannst du schon ein Gegenstimmen? Oh. Gibt es noch weit weitere Einwendungen? Das ist alles besser? Ja, bitte. Kannst du es selber nicht vorbringen? Die Einlegungen sind zu der persönlichen die Schatzmessung. So. Es wird ja auf also, die Leitwand aufgeblieben, das auf die das Windel aber wenn es dir ja. nicht ist, was ist ja. gut, ist. Ja. das ja. denn vor der Kürze das? Der Gemeinderat ist in Donnerschwerd-Weitecker ersucht zum Protokoll vom 10.12.2014 folgende Erwenzung auf Seite 7 sechs besseren Verständnis zu ergänzen dass die grün geschriebenen Texte der Vorschlag bzw. Auch seit dem Tag eine verständliche Erklärung der drei Balken, mit der Grafik vergleicht und der Angebote der HD-Bitroffen Weiters versucht ihr die Grafik von den Pitch, welche das Alternativangebot der Bauernschaft darstellen und die dieser Sitzung präsentiert und gemeinsam zu wurden um in das Protokoll zu gehen. aufzunehmen und den Satz Bürgermeister Reichbauer, der weiß, dass er ein bisschen mehr reinkopiert, dass also, er weiß, wo man sie hinbringt, voranzustellen. Das ist der erste Antrag. Der zweite Antrag ist, äh, weiters ersuche ich bei folgenden Antrag meine Stimme, die dafür stimmen. Das, das ist schon passiert, ja. Okay, dann, ja, ich muss trotzdem auch werden. da ich in diesem Antrag ansonsten sicher nicht unterschrieben habe, falsch protokolliert worden, bin also ich dafür gewesen. Das hat aber in der Gegend, obwohl im Protokoll steht, dass ich unterschrieben habe. Das ist eigentlich logisch. passiert. das ist Also es sind zwei Ergänzungen. Wir haben die zwei Ergänzungen gehört vom Gemeinderat Freitagner. Wir stellen den Antrag des Protokolls zum 25. Dezember Form, ohne die von Herrn Gemeinderat und vom Gemeinderat Freitäge beantragten Ergänzungen zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte mal zeigen, der Zustimmung. Der zweite, ja der zweite, finde noch der Antwort sagen. Ich stelle den Antrag des Protokolls vom 24. Den Moment, dagegen. Also, Entschuldigung, die Gegenstimmung, der Gegenstimmung. Der Gegenstimmung. so. Ja. die Abschuldung. Ja. So, und bevor es jetzt zur nächsten Abstimmung kommt, verweise ich auf den Paragraf 60 Absatz 2 der Schleibgärkischen Gemeindeordnung. Ja. Soll ich das vorlesen ja, das auch? Die Sie das Sie uns kurz der der wenn es ein Mitglied des Gemeinderates unmittelbar nach der Abstimmung, das habe ich bis jetzt, ist Zeitpunkt unmittelbar nach der Abstimmung, ist seine vor der Abstimmung zum Gegenstand geäußerte abweichende Meinung in die Verhandlungsschrift aufzunehmen. Den kurzen Text seiner Meinung hat das Gemeinderatsmitglied in der Sitzung zu formulieren. In diesem kurzen Text habe ich dann den der Bürgermeister heute verteilt, ich lese ihn kurz vor, das ist eine etwas einfache Erklärung. Scheinbar haben wir das nicht alle kapiert, dass sind nicht so viele dagegen gestimmt. Also die einfache Erklärung lautet: Der Gemeinderat Freidecker stellt den anderen im Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 24.03.2014 den Einwand vom Gemeinderat Freidecker zum Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2013 in Folge der kurzen Aufzunehmen. Der Gemeinderat sucht, das bei der Sitzung, Gemeinderatssitzung am 10.12.2013 von Herrn Martin Pitsch präsentierte Alternativangebot der Niboker Bauernschaft in das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2013 aufzunehmen und um das von Bürgermeister Eichbauer ab Seite 7 präsentierte Angebote der Gemeinde verständlicher darzustellen. Also dieser Antrag muss jetzt in das heutige Protokoll aufgenommen werden, weil er genau dem 60 2a entspricht. Bitte. Ah, ich beziehe mich auch auf den, das es jeder Gemeinderat und ich würde den gleich vor vorlesen. Danke werden, versprechen wir das. Ich habe auch eine kurze Begründung zu diesem Antrag, zu diesem offenbar danach danach geäußert wird. Ja, ja. Und zwar, ich hätte gerne im Protokoll drinnen und meine abweichende Meinung lautet, dass es jetzt nach dem, wie von Bürger schon darauf angesprochen worden, nach dem Medium der Liebhocher Nachrichten, die sich als reines Schriftwerk bei SPÖ darstellen, nun auch die Protokolle der Gemeinderatssitzung so gestaltet werden, dass eine objektive Nachlese für die Bürger nicht mehr möglich ist. Und deswegen bedanke ich mich noch einmal, dass das Ganze als Video festgehalten wird, damit die Bürger die ehrliche Vorgehensweise in einer Gemeinderatssitzung nachvollziehen können. Und ich finde es extrem schade, dass es eigentlich zu so blöd ist, psychisch man kann immer nur das hineinschreibt, dass man selber passt. Ich weise aber das grundsätzlich wieder zurück, dass die Niederungen haben, Nachrichten Medien der SPÖ sind, der Beitrag der SPÖ-Gemeinderats.